Ja, trinkt man heute, Rico Meier? ja. Ja, äh, hier. Das Kindl. Feinstet. Münchner Kindel oder was? Berliner, So. Das Berliner auf jeden Fall. So, Berliner Kindel. 150 Jahre. 2022. 5,1% Zutaten. Wasser, Gerstenmalz Hopfenextrakt. 41 Kilokalorie. Interessiert sowieso kein ein kleinen Schwenk in die Brauerei. Unser Berliner Kinder Jubiläumspilzen. ist eine Liebeserklärung an die Hauptstadt. Es verkörpert wie kein anderes Bier das einzigartige Berliner Flair. Elegant, lebendig und weltoffen. Seine vollendete Reife und sein feines Hopfenaroma sorgen für den vollmundigen Geschmack. So wird der Genussmoment zur kleinen Auszeit im Alltag der Metropole. Zu der Geschichte gibt es ein hochwertiges Video. Genau, auf der ähm, Website von Berliner Klinik gibt es da so ein hervorragendes Video, was ich gefunden habe. Das ist jetzt hier hoch verlinkt. Astrain, wenn euch das interessiert, unbedingt angucken. Haben die sich richtig Mühe gegeben. Ich mhm. fand das richtig gut. Du darfst auf jeden Fall mal in der Brauerei vorbeischauen, ne? Genau, in der Gagani. Indiri, Gagandi. In Gandhi... Mahatma Gandhi. Ja, das, nee, in Gandhi. Genau, in Gandhi Street. Wo steht denn das hier? Steht da das, das hier? Ich immer vorbei mit dem Fahrrad auf dem Weg zur Arbeit. der riecht Warte mal. Mal. mal. total lecker. Hier, in Gandhi Straße 66 bis 69, 13053 Berlin. Das ist doch die gleiche wie das Berliner Tösener. Mhm. Das soll richtig auf ihr passt, Mann, oder? Mann, Mann. Ich sag dir. Kippein. Das ist besser, ist, war. Mal kicken. Was die Capgun sagt zu so einer KKP1-Deckels. Apropos KKP1. Gibt es vielleicht eine zweite Variante? Ja, lass es doch mal irgendwie produzieren. So dass da Testoleos drauf steht. Also, ich finde es schön. Ja, sieht sehr schön aus. Also, das konkurriert ja, ja auf jeden Fall mit Hasröder. <lacht> da ist besser als Hassrüder. Oh, alter. <lacht> oh, Man, ey. Wenn es hier was nervt hier sind immer diese ja. Papier hier, oder? Wie wäre Radebeer? Hm. So, das sind drei oder vier Punkte von vier. Ja. Vier oder was? <lacht> drei. Ich das Ding dreieinhalb geben, aber ich kann auch keine vier geben. Prost. Prost. Ja. So gut, ey. Auf jeden Fall besser als das Pilsner. Ja. Also, ich wäre dafür, wenn man mal äh, den Berliner Kindle und der Tassehöder mal miteinander vergleicht. Können wir machen. Sehr gut. Machen wir dann mal in einer Spezialfolge. In der Vergleichsfolge. Also ist egal, ob jetzt der Uwe kommt oder nicht. Also vermutlich kommt er nicht. Das ist ein Silberbier. Schon mit vorzüglichem Geschmack und recht ansprechendem Aussehen, jedoch bist du dir bewusst, dass es noch Luft nach oben gibt. Ein Gebäu für gute Kumpel. Ja, ah, Glückwunsch. Berliner Kindel Ja. Kann man schon ganz gut trinken. Ja. Ah. Ja. Naja. Das ist also für mich den Eins unter den äh, Bieren, die dann wirklich so diese, diesen Silberbereich abdecken, ne? Ja, jeden Und jeden da noch -Röder. Naja. <lacht> also ich sehe da schon ein paar Biere, die müssen. Wahrscheinlich wird das nicht nur ein 1 eins gegen 1-Duell, -eins sondern ein 1 gegen 1 gegen 1 -eins gegen 1 -eins gegen 1-Duell. -eins ich sagte, werden das wohl da abrutschen. Hundertprozentig. <lacht> joy hm. Joybräu, Lemon, Proteinbier. Kannst du nicht mal aufstehen, sag mal? <lacht> na, na, na. Oh, Mann, Alter. Na, siehst du? Und das ist der. Ne? Hier. Was denn? Der Verschluss. Oh ja. Nichts sagt der dann drück gleich auf Pause, wenn du da vorne warst. Normalerweise müsstest du dafür nochmal zwei Punkte geben. So viel, wie mir der das Leben gerettet hat. <Musik>